Jetzt geht's endlich los! Wee. Da sehen wir auch das neue Pokémon, das ist Voltrell. Ja. Enttäusche meine Zuschauer nicht, okay? Wir brauchen einen elektrisierenden Kampf! Ich muss sagen, ich mag Voltrell. Auf Englisch hieß das Watrell. <lacht> oh. Und Vatrel ist so ein lustiger Name, vor allem die Weiterentwicklung äh, Kilowattrel. Es ist so funny. Oh nein, ich hab squattert wie der Name heißt von der Weiterentwicklung. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie schlimm. I'm so sorry. Nicht. Oh! oh. Zack, du bist bauen. Wow, ich mach gar keinen Damage irgendwie. Äh. Ja, ich, ich habe keine wirklichen Boomer gegen diesen gegen, gegen den Kampf hier. Das Ding überhaupt Schwächen? Äh, Ja, Gestein maybe. Gestein wäre vielleicht eine Schwäche von dem Ding, weil es ist Elektroflug. <lacht> Offensichtlich würde ich mal anmerken. Ja, keine Ahnung, sag ich mal Karan einer, guess. Ist der Arena-Leiterkampf theme dieser, ist dieses Theme gerade anders? Das hört sich nie nach irgendeinem Theme, an dem wir schon mal gehört haben. Ist vielleicht wirklich ein neuer Theme. Hier ist der Paradeiler. Vielleicht war das jetzt Verschwendung, aber ich versuch's mal. Wir machen länger heute, ich will den Kampf noch gerne in, dem, in der Folge machen. Ich, ich versuche mich zu beeilen, ja? Das ist jetzt vier Pokémon! Ah, dann muss ich mal schauen. Ah, ob ich da nicht vielleicht noch Katte? verdammt. Ich mache so wenig Damage vor allem und jetzt muss ich wieder heilen. Uh, super Supertrank am besten. Ich habe keine Tränke, ah, mies. <lacht> Im Hintergrund sieht man die auch schon, also hinten links, sieht man die auch schon, mit diesen Bildern. Du, du, du, du, du, du, du. Ja, auf jeden Fall, <lacht> diese Arena ist der meiste Spaß, den ich bisher in diesem Spiel hatte, ungelogen. <lacht> ich fand das gerade zu so übelst funny. Am Anfang dachte ich mir so, okay, vielleicht wird es ein bisschen cringe, mit, den, mit, der, mit der Parodie und alles, aber wurde es nicht. Und hier sind Wumpits, a.k.a. belly Yeah. wie sie rumtanzt. Vor allem im Regen, ne? So ein Outfit im Regen. Oh, äh, ich bin dumm. Das Ding hat natürlich die Fähigkeit, die meins auch hat. dynamo. Ich buffe es gerade übertrieben. Und natürlich hat es eine Wasserattacke. Meins hat doch auch eine Wasserattacke. Was mache ich hier eigentlich? Bin ich eigentlich komplett dumm? Ja. Ja, bin ich. Danke fürs Nachfragen. So, super sollte hier eine bessere Wahl sein. Er hat nämlich Lebensschelle und das ist sehr effektiv. Falls es trifft, ich weiß nicht, ob mein Gegner einen Ballon noch hat, ne? Mit einem Ballon wird es halt da hat es halt die Fähigkeit schwebe. Wir hoffen mal nicht. Ja, du bist dumm. Ich bin Typ Boden. Elektroattacken machen mir nichts aus. Denn der Boden leitet keine Elektrizität. Ich weiß, dass ich das Ding jetzt gerade auflade. I know. Aber ich kann halt gerade nichts anderes tun. Ne, ich könnte eine Amnesie machen. <lacht> Und was war machen wir auch nichts mit ha 2 o Absorber. Geil! Ja doch, ich glaube ich spam einfach jetzt die Attacke. Ist eigentlich am besten jetzt, ne? Ich wollte gar nicht Terror Crystallize, Ah, hab ich nicht gemacht, okay. Ich habe einfach nur meine Tasten gespammt. Damit der Kampf schnell vorbei geht, Yeah! Ich weiß, mega gebufft, aber es kann mich nicht antatschen. Hier can touch me. Can touch me, bro. Can touch me. Can touch me. Dum -dum -dum -dum. Yeah. Okay, die Hälfte ihres Teams ist down. Da gehen die Views ganz schnell hoch oben. Natürlich. Wenn ich da bin, natürlich immer. Ja, die Likes gehen natürlich auch noch oben. Ein Luxio. Uiuiui. Weiterentwicklung von Shynux. Habe ja, haben wir schon gesehen. Haben wir schon öfter gesehen, ich weiß. Trotzdem, cooles Viech, cooles Viech. Ah, es hat Biss. Ich glaube, Super wird wirklich unsere beste Auswahl hier sein in dieser Arena. Ich mach mal Amnesie. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Aber ich habe mal offscreen gegen äh, Max gekämpft. Er hatte auch einen ähm, Palden-Morlord. Also das Viech, das ich gerade habe hier. Und... Ich habe halt Amnesie gehabt, und Max hatte halt äh, Gena, weil ich hatte ja auch die Wahl entweder Amnesie oder Gena und ich wollte Amnesie haben, weil ich finde, das ist jetzt für mein Moveset im Moment besser. <lacht> als wir gekämpft haben, meinte Max so, hä, du hast kein Gena oder das ist Amnesie, aber Gena ist doch besser. <lacht> und das war so funny. Sein Puppe war sogar mehr gelevelt als meins und ich habe trotzdem wegen Amnesie gewonnen. Also, das wollte ich einfach nur erzählen von Max, hast du mich nicht dafür, dass ich sage? Und Traumagil, Ein Geist-Pokémon? Was hat sie denn mit dem Geist-Pokémon vor? Also ich, ich meine, sie hat Geschmack, ne? Traumagil ist ein muah, super wunders, wunderbares Pokémon, aber what the hell? Was hat sie denn damit jetzt vor? Okay, das sieht gar nicht gut aus. Hey Leute, ich will eure Like spüren. Feiert mich an. Los! Donate it! Ein Traumagie. Ich habe das Gefühl, es wird jetzt Typ Elektro. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee komme, aber... Ich greife es einfach mal an. Komm raus, mein kleines Glühbällchen! Volle Power in die Kmarra! Oh oh. <lacht> wie der Magnetier so böse guckt auf einmal. Und ja, wie ich vermutet habe. Typ Geist Elektro-Traun-Magie. Mit einer großen Glühbirne. Oh, ne, no, oh, du bist so gemein! Okay, ich bin verwirrt, greif aber trotzdem an. Bitte vergifte, bitte vergifte, bitte vergifte. Kann die Attacke überhaupt vergiften? Ja, kann sie! Yes! Okay, dann haben den sowas von in der Tasche. This is so over for you! We are literally won! Wow, wow. Börde, oh, oh. Aber. Hat ah, nicht so viel Damage, nice. Und ich bin nicht mehr verwirrt. Hehehe. <lacht> ja! Ein Critical Hit! Die Likes und die Views steigen in die Höhe! Oh mein Gott! Erinnert mich irgendwie ein Metaton. <lacht> das war der Kampf. Also hält wie ein tausendfacher Donnerblitz. Tja. Damit steht es fest. Der Sieger des Kampfes ist die Herausforderin Maike. <lacht> wow. Die waren beide stark. To be honest. Einfach TPH geschrieben. Lol. Ich hab verloren und das ist frustrierend. Aber danke für eure Unterstützung, ihr Lieben. Dafür, dass sie so jemanden angesagten wie mich besiegt hat, bekommt Maike auch was Feines. Und was fragt ihr? Ein Arena-Orden! Mir mein ganz persönliches Geschenk an dich! Yay! Meine lieben Zuschauer! Jetzt ist Screenshot-Zeit! Breilt euch diesen Moment gut auf der lets Hard ein und speichert ihn in einem Ordner eures Chance ab! <lacht> in einen Ordner abspeichern? Homework oder was? Yeah! Und hier mag die Tilos mit diesem Hundeblick. Boah, das war echt cool! drei ran. stimmt's? Cool! Das heißt, du kannst Pummel bis Level 35 leichter fangen und sie befolgen blitzschnell deine Befehle. Dieses Mega-Foto kann ich später posten. Nice! Hier die Themen gebe ich jetzt zum Dank. Voltwechsel ohne gute Attacke? Auch sehr nervig. Na, ja, hat euch dieser heiße Feind auch in Hochspannung versetzt? Dann vergiss nicht meinen Kanal zu abonnieren und lasst auch gerne ein Like für mich da! <lacht> Ihr seid gefangen gemeint im Elektronetz! Mara, die elektrisierende Streamerin, verabschiedet sich! Ja, Leute, ihr habt's gehört, ne? Ihr habt's gehört von der echten VTuberin. Lasst ein Like da und abonniert diesen Kanal. Nicht vergessen! Oh, verzeihen bitte! Dass du Hast eben den Orden dieser Arena erlangt, nicht wahr? Dein Name war Maike, wenn ich mich recht erinnere. Sag, striefst du auch danach, Champ zu werden? Ja, warum nicht? Dann, das wollte ich hören. Für jemanden, der noch so jung ist, verfügst du über außergewöhnliches Talent. Verschwende es nicht, greif nach den Sternen. Oh, ich hab mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Sagaria. Ich bin die Präsidentin der pokémon Liga. Das ist die Organisation, die für die Verwaltung der Arenen zuständig ist. Wenn du weiter in der Arena-Orden sammelst, könnten wir uns in Zukunft ein begegnen. In diesem Sinne, au revoir. Auf Wiedersehen. Oh, es ist schon vorbei. <lacht> mein Treffen mit der YouTuberin. Na gut. Nicht vergessen, was wir vorhatten. Wir hatten noch coole weitere Sachen vor. Zum Beispiel das Item hier nehmen. Okay, vertrutzt. Das habe ich wohl vergessen. So. Ich muss an einem neuen Kurs teilnehmen. Was, an der Akademie oder was? Okay, müssen wir später mal vorbeischauen. Ähm. Ja. Wir machen... Wo machen wir weiter? Ich glaube, wir werden ganz kurz hier hingehen. An den Strand dort vorne. Hey, was? Hat was zu sagen. Ah, ne, der hat was zu sagen. Ach so, weil, äh, ja, ja, okay, gut. Hallo. Ja, ja, verstehe ich schon. Sind meine Pokémon geheilt? <lacht> nee. Mache ich das lieber? Genau. Bevor ich nämlich jetzt zu, zu Team Stars gehe, habe ich ja gesagt, dass ich das als nächstes mache, nach der Nacht Arena. Wo ich das jetzt aber mache, gehe ich erstmal an den Strand, weil die bei Team Stars sah schon so aus, als hätte sie Feuer-Pokémon. Ich meine... Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, dass sie vielleicht Feuer-Pokémon hat. Aber... Ich habe das Gefühl, ihr könnt ein paar nützliche Wasser-Pokémon sein. Vielleicht auch neue Pokémon. Und Deshalb gehe ich erstmal hier lang. Und diesen ist ein Trainer. Ja, komm, Mama, mal. Wenn wir schon mal hier sind. Sogar noch Reisen gehen, indem ich schnell wieder Wind durch die Lüfte gleite. Okay. Oh, uh, das ist ein Sandigast. Der Sandburg da. Das ist ein sehr schönes pokémon kann ich nur empfehlen und da oben ist das wattre glaube ich ähm, seeso kids das war doch wohl nicht etwa ein sesowitz oder volltreffer du bist down wow. genau ein bisschen Level schadet auch nicht Level schadet nie Plex, ein normal pokémon Oh mein gott ist halt ein ist, ja weiß nicht kann ich nicht unbedingt empfehlen ich finde halt ein bisschen boring es kann halt nicht wirklich viel nicht dass ich wüsste ich bin in der competitive szene nicht drin aber ich wüsste jetzt nicht dass damit so oft benutzt wird die weiterentwicklung damit hier ist schon was anderes aber die kriegt man sowieso nur in legends die kriegt man hier nicht da finde ich damit ein bisschen lame Ach, wenn ich den Schein hatten Ja, Habe ich nicht, hab's entwickelt. Du, du, du, du, du. Ach, immer dieser Gegenwind. Ja, echt schlimm, oder? Okay, hier gibt's auch Schlick da, hier gibt's auch Britzige. Ähm Das Stamm hier könnte ein Alola Kukui sein, aber es ist es nicht. Und den hier, den hier will ich analysieren. Den Vogel. Kann ich den nicht anvisieren. Irgendwie. Voltrail. Doch, jetzt kann ich anvisieren. So kämpft man gegen Pokémon, die fliegen. Anvisieren und dann irgendwann kannst du die, kannst du deinen Ball dorthin in die Richtung schmeißen. Ist ein bisschen blöd gemacht, aber manchmal funktioniert Oh, perfekt. Literally perfekt. Jetzt einfach den Ball werfen und hoffen, dass es drin bleibt. Ich habe allgemein nicht viele Bälle, ne? Oh, oh Anton, hi. Der Ball ist in der Luft! Oh mein Gott! Der Ball hat Flügel! Ich muss sagen, ich find's schöner, wenn die Kamera fixiert ist. Ich find das generell in Pokémon-Spielen besser, wenn die Kamera fixiert ist und man nicht so frei rumbewegen kann. Das ist ein Rezept für eine schlechte Kamera. Nice! Rolldreel! Das ist ein cooles Pokémon. Und theoretisch können wir das das erste Mal ins Team tun, warum nicht? Triff Wind auch. Seine Flügel erzeugen deren Knochen Strom. Es fängt Beute, indem es ins Meer taucht und ihr einen Stromschlag verpasst. What? Oh. Alter. Richtig brennt das Ding. So, Knabern raus. Für Knabern braucht man sowieso ein Item, um es zu entwickeln. Und da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Außerdem ist ein Merrill. Okay. Außerdem suche ich gerade sowieso ein bestimmtes Wasser-Pokémon. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, bis ich es finde. Wie ist Castella? Das ist eigentlich mehr seltenes Pokémon. gibt es aber sehr oft, anscheinend. Ich werde die Nummer 1. Immer weil ich der stärkste Trainer von aller Zeiten. Hm. Da war Ash wohl vor dir dran. Nee, warte, Ash nicht. Er wollte es immer noch sein. Oh, schaut mal, die Weiterentwicklung von dem Unlichtkäfer. Lextremo. Oh yeah! Kerzwende. Ah, mit wem tauscht du? du, du, du, du, du. irgendwas, was jetzt nicht dumm war, mit Feuerattacke anzugreifen? Mats, doch war's. es. die das war Mats. Ich dachte gerade, irgendwie ein Stein-Pokémon. Nee, das ist ein Flur-Pokémon, das ist okay. Aber das hat keine Kerzwende, oder? Nee. Wenn, selbst wenn! Das ist zu langsam. Finden sich Barmelin, Carpador, Meryl. Ich meine, gibt es auch noch dieses eine Wasserpumpe, was ich gerne ins Team tun würde. Oh, ich hab's, es ich, gerade gesehen. Ich glaube, ich habe es sogar gerade gesehen. Ja, ich, da sehen wir es. Ein Delfin! Es hat acht. Es hat neun Generationen gedauert, dass ich Game Freak dachte. Hey! Einen Delfin haben wir noch gar nicht in ein Pokémon gemacht! Und jetzt haben wir einen Delfin-Pokémon! Das ist krass! Ich weiß noch, vor mehreren Jahren hatte ich wirklich so ein Meme gemacht. So, ey, wir kriegen einen Schlüssel als Pokémon, aber immer noch keinen Delfin. Und endlich haben wir eins! Ich will's unbedingt fangen! Na ah gut, ich halte dir den Titel mit. Du bist immer eins. Danke. Wo ist der Delfin? Ich brauche es! Wo ist er? Nein! War doch gerade hier, ist doch die oder was? Nein! Nicht gut! Da ist er! Da ist er! Oh, das ist doch nicht süß! Ich finde ihn süß. Normi Finn. ist voll der Normi, ey! <lacht> Nein, Spaß. Ich, ich, ich mag ihn. Ich finde, die haben ein gutes Delfin-Pokémon gemacht. Das ist einfach cute. Und glaub mir, die Weiterentwicklung. Bei der Weiterentwicklung ist es so, entweder man mag sie oder man hasst sie. Ich mag sie, aber ich kann voll verstehen, wie Leute es hassen. Taucher? Hey, verschwinde nicht! Warte, du bist schneller als ich. Nein, nein, war. Oh, ich bin so dumm. Warum setze ich eine Elektroattacke ein? Ich kill das jetzt nur. Brille, Junge. Ah, ah, ah. Ist so ein neues. Okay, neues gefunden. New Pokémon acquired. Hat eine Minute gedauert. War nicht lang. Und das wird jetzt gefangen. Ich hoffe, meine Bälle reichen dafür. Oh, ich lasse lieber einen normalen Tackle ein. Oh, ich bin schneller. Nein, mach bin schneller? Nicht gut. Ich will nicht schneller sein. Ah, ich bin sowieso down. Was tanzt eigentlich hinten links rum? Was sind das? das? Ist das ein Karp oder? Ich glaube schon. Guck mal. Jupa. Juh, die kleinen. Ich versuche mal, mal zu fangen, oder? Kann ich nicht fangen? Oh, sorry, jetzt kann ich fangen. Oder? Ich, doch schwächen, aber ich hab nichts Schwaches. Na gut, ich hab Lebensschuss, aber... Wie schwach wird das sein? Jetzt geht's wieder tauchen! Oh cool, ich habe auch of Bounce sehen können! Das, das meine ich mit so einer freien Kamera, das ist echt dumm. Hier war nie Wasser, Von ich von ihr redet. Ja. Ich habe Absorber, mein Kleiner. Okay, perfekt, perfekt. Jetzt kann ich es fangen. Oh, ich hoffe, ich habe genug Bälle. Ich muss regenbälle Bälle kaufen für die nächsten Pokémon. <lacht> der beißt wieder in der Luft. Leider reicht das aus irgendeinem Grund noch nicht. Ich muss es weiterhin. Ich möchte diesen Delfin haben. Oh. Und er möchte mich. Let's go! Ein Delfin-Pokémon. Wie heftig ist das denn bitte? Wunderbar. Mit dem Wasserring auf der Schwanzflosse spielt es gerne mit Artgenossen. Über Ultraschallwellen kann es die Gefühle anderer Lebewesen erfassen. Uh. Uiuiui. Ui, ui. Noch gebe ich ihm keinen Spitznamen, weil das würde sonst spoilern für die Weiterentwicklung. Ähm. Ich tue dich auf jeden Fall mal rein. Ich mag Flattotou, aber... Ich tue das mal raus. Klar können die Schnick da raus tun, aber es ist bald kurz davor, es sich zu entwickeln. Das möchte ich schon noch, schon noch gerne zeigen, wenn ich es kann. Von daher, ja. Ab nach vorne mit dir, mein Kleiner. Wunderbar. Okay, wir sehen uns dann bei Teamstars wieder. Ähm. Ähm. Ähm. Ähm alles okay? Kriegst du da unten Luft? Ähm Seht ihr das, Leute? Seht ihr das? Das ist ein Unkelohn da unten. Ein Fragrund. Warte, kann ich das bekämpfen? Ja, das unter Wasser ist? Oh! Äh, äh, äh, was? Ähm. Ja gut. Ähm... Ähm... Don't mind me. Du kannst ruhig da unten bleiben, wenn du möchtest. Das ist nicht mein Problem. Hier gibt's auch noch Garados. Interessante Größe. Ein bisschen klein. Wenn ihr mich fragt, aber... Na gut. Okay, wir sind auf dem Weg. Ich schau mal, ob hier irgendwo noch neue Pokémon sind. Der Regentanz. Wir sind ja auf dem Weg zur Team Starleiterin, die eine. Die müsste sich hier befinden, genau. Aha. Der Direktor, äh, ich meine der, der, der Label. Oh, du bist Maike. Äh, Senior Direktor? Nur um das nochmal klarzustellen, gerade bin ich Label. Bitte vergiss das nicht. Jetzt muss ich mich aber erstmal bei dir bedanken, Maike. Ohne dich hätte ich sicher nicht Teil von Operation Stardust sein können. Äh, was ist ihr äh, dein Ziel? Ich möchte der Sache mit Team Star und den Rätseln, die sie umgeben, auf den Grund gehen. Was für eine Sache? Sie sollen viele Schüler durch ständiges Mobbing dazu gebracht haben, die Akademie zu verlassen. Zudem hacken sie in ihren Verstecken angeblich einen Plan aus, die Akademie anzugreifen. Aber für diese üblen Gerüchte, die über sie im Umlauf sind, gibt es keine Beweise. So wie ich das sehe, ist das größte Problem eher ein anderes. Die Mitglieder von Team Star fehlen schon seit langer Zeit unentschuldig im Unterricht. Sie so lassen sich überhaupt nicht mehr in der Akademie blicken. Fünf von ihnen, die sogenannten Bosse von Team Star, fehlen schon seit über einem Jahr. Einen davon haben wir schon äh, wieder zurückgebracht zur Akademie. Dazu kommt, dass ihre Handlanger in letzter Zeit angefangen haben, ihr für Unruhe zu sorgen. Deshalb habe ich Team Star darum gebeten, sich aufzulösen. Sollen sie sich dem widersetzen, bleibt mir nichts anderes übrig, als sie der Akademie zu verweisen. Das wäre nicht so schön. Bisher habe ich noch nichts von ihnen gehört und der Zeitpunkt, bis zu dem sie eine Entscheidung treffen sollen, rückt immer näher. Und dann habe ich gehört, wie du mit Cassiopeia getelefoniert hast. Bring, bring. Cassiopeia hier, kannst mich hören, Maike? Ah. Wir müssen einer halt noch mal reden. Pass gut auf dich auf. Du bist wieder in der Nähe von einem Versteck, aber war da gerade bei jemand jemand bei dir? Nein hier, ich, nein, hier ist Patrick, hier bin ich. Okay, ähm, jedenfalls wird Team Star jetzt sicher wachsamer sein, wo du einen Boss besiegt hast. Die Einnahme der restlichen Verstecke wird daher wahrscheinlich schwieriger werden. Bleib weiterhin wachsam, ich werde mich später wieder. Okay, Pfei. Dann, äh, let's go. Müssen wir gegen dich kämpfen? Warum, frage ich überhaupt. Natürlich müssen wir das. Sonst stände er nicht hier. Sonst wäre er... drinnen, bei den anderen. Hey, was ist denn jetzt Suroma? Ist Versteck von Team Star? Könntest du bitte wieder absischen, sonst muss ich dich davonjagen aus reinem Selbstschutz, so, weißt? Ich kann nicht um. Ganz wie du willst, ey, weil ich eben meine Selbstverteidigungskünste an dir trainieren. Das ist voll egal und so. Okay. Du hast es so gewollt. Die haben ja alle Feuer-Pokémon. Deshalb wird unser Delfin hier gut aufgehoben sein. Und du da. Hey, den kenne ich doch. Okay, wir haben relativ gute Attacken. Also nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die Musik ist ja auch ganz cool. Auf jeden Fall. Ja, man natürlich mehr Damage, aber dauert halt länger dafür. Und ich möchte ruckzucki alles machen. Ja, ich möchte so viel es geht. Ja, ja, Brille. <lacht> bitte nicht mein Schatter, bitte nicht mein Schatter, bitte nicht mein Schalter, bitte nicht mein Schatter. Was habe ich gesagt? Er ist der einzige, der keine Wassertacken hat. Offensichtlich, es ist ein Feuer-Pokémon. Aber ja, egal. Wir sind trotzdem stark genug gegen einen Hunduster. Das ist zumindest ganz gut. Und der Typ ist down. Nein, das war meine Selbstverteidigung. Und ich wohl nicht wirklich krass ey. Boah, du bist echt irre stark, man. Und man, bist du das Mädchen, das die Style in Kampen gesagt hat? Michael wie sie lebt und lebt. Oh, okay, cool, cool, danke für die Info, das ist extrem schlecht, ey. Ich sag mal stolz zueinander drehen. Hasta la vista. Ja, la machst aber das Türchen auf. Hey, Maike. Ich, äh, habe gerade, gerade auf Kasse Pers bitte hin das Versteck der Feuermitglieder untersucht. Wo ich schon hier bin, wollte ich dir meine Hilfe anbieten, aber die scheint es nicht zu gebrauchen. Bon, bon, bon. Huh? BANBAN! Knarlos? Bist du das? BAN! Tatsächlich, aber was machst du hier? Ist das ein Pokémon? Dieses Knarborn hört auf den Namen Knarlos. BANBAN! Ban. Das ist eines der Pokémon, um die wir uns auf dem Gelände der Akademie kümmern. BAN! Hey Knarlos! Weg ist es! Das wirklich eine Verbindung zwischen ihm und Teamstars Feuermitgliedern. Sollte ihm besser folgen. Geh bitte vor und vergib dich in das Versteck. Okay, okay. Bring Bring was ist denn jetzt schon wieder? Wir also mit dem Rübel fertig geworden. Gut gemacht. Da drin hält sich die Schedierbande auf, die aus Team Stars Feuermitgliedern besteht. Ihr Boss Irsa ist das S aus dem Ärmel von Team Star. Sie kümmert sich um alles und löst absolut jedes Problem, wenn nötig mit Gewalt. Das also ist higher up, oder was? Unsere Kampfansage wird ihr so sicher ziemlich die Laune verdorben haben. Vermutlich versuchen ihre Handlanger gerade sie zu beruhigen. Am besten bringst du den Haufen Rüpel zügig zur Strecke. Wenn jemand wenn jemand übrig ist, um sie zu besänftigen, wird sie sich schon zeigen. Es ist Zeit, der Schädierbande ein Ende zu setzen. Leute, die Klingel, sobald du bereit bist, es mit ihren Mitgliedern aufzunehmen. Alright. Dann werden wir ja in der nächsten Folge... REINSTÜRMEN! Schatteneffekte. Wunderbar.